Das Ende naht, in Kirby's Dreamland 3. Und schaut mal, wo wir jetzt hier sind. Oh, schöne Fenster habt ihr aber hier. Wir sind gerade eingedrungen in diesen großen Berg, der aussieht, meiner Meinung nach aussieht, wie King Dedede, den wir auch schon aus anderen Kirby-Spielen kennen, so ziemlich eigentlich jeden. Und der kann durch die Wand schießen? Hab noch nicht mal gesehen, wie der aussieht, Mann! Und der greift mich einfach instant an. Okay, wir kriegen hier sehr viele Abilities, können uns also entscheiden, welche wir lieber wollen. Ja, welche möchte ich denn, ist die Frage. Möchte ich vielleicht dich? Nee, ja, ich krieg's du zumindest nicht. Äh, ja, ist die Frage, welche möchte ich? Ich glaube, ich bleib erstmal bei Elektroattacke. Okay, jetzt können wir uns hier einen Partner aussuchen. Ich mag ja eigentlich keinen sehr gerne. Deshalb nehme ich ihn. Weiß nicht, wofür ich jetzt hier alles bekomme. Vielleicht kommt jetzt ein boss oder so oder so. Das können die mir vorstellen. wir vorstellen. Müssen wir aufpassen, wie wir reinspringen. Und ganz ehrlich, ich muss wirklich sehr aufpassen wegen so ziemlich allem in diesem Spiel, weil. Wenn ihr mal meine One-Ups anschaut, genau, die gibt es nämlich gar nicht mehr. Ich wäre beim nächsten Treffer tatsächlich K.O. Deshalb. Also, was heißt nächsten Treffer? Beim nächsten Death wäre ich K.O. für immer und ewig. Keine Ahnung was dann passiert, aber muss man es herausfinden. Oh! Muss ja nicht sein, oder? Wenn es nicht muss, dann muss nicht. Verdammt! Aber leider wird das wohl passieren, habe ich das gefühl. Ich skip auf alles durch. Obwohl oh, ich es sehr gut gebrauchen könnte. Und du bist weg. Oh. Das war ziemlich dumm. Ich habe nur gesehen, da kommt ein Gegner auf mich zu. Weg da. Was ist die bitte für ein Gebäude? Äh, ich kann noch mal mein Char wechseln, wenn ich möchte. Achso, ist jetzt das Laser, okay. Ja genau, der ist, äh, sie ist besser, weil er hat diesen komischen Controller da. Den ich persönlich lustig finde, aber nicht gerne habe. Ja, nehmen wir mal sie. Wenn das Spiel schon sagt, komm wechsel doch mit den Char, wechsel doch. Ach oh Gott, das wird jetzt hier wirklich zu so einem Konzentrationsspielchen. Ich weiß wirklich nicht was passiert, wenn mein Game Over geht. Ich hoffe nicht, dass man irgendwie das ganze Spiel noch machen muss. Oder die ganze Welt. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen, leider. Deshalb. Ich hoffe, das passiert nicht und leider muss ich ja eigentlich nachschauen, was da unten passiert, oder? Oh, oh, nein. Ich dachte, vielleicht wäre da unten ein Secret. Nope, wir sind down. Game over. Jetzt haben es alle nicht geschafft. Und das bedeutet was? Okay, wir haben 4%. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay. Okay. Ich muss das Level nicht neu machen. Nur das Level neu machen. Uh. Oh mein Gott. Das ist ja mega süß. Kommt aus der Nase raus. Versuchen wir nochmal hier einen Bonus abzukrallen. Sollte auch nicht zu so schwer sein. Komm mal her hier. Please. Ah, er, er will nicht. Er will nicht. Vielleicht traut er sich genauso wenig wie ich. Jetzt haben wir. Dankeschön. Kumpel, du wirst nicht mehr gebraucht. Du darfst gehen. Aua. So, da kommen wir mit Kirby alleine nur dran. Aber kein Problem. Full Heal. Wir machen einfach ab hier das Level jetzt wieder weiter. Denn jetzt kamen ja sowieso die anderen Endemobodies. Genau. Ähm. Na, ja, fein. Ich nehme mal Rick. Kein Problem. So, ich müsst wie gesagt aufpassen. Und jetzt weiß ich, dass da unten kein Secret oder sonst was ist. Ja. kann meine Spürnase, also die hier, kann ich ruhen lassen. Die wird gerade nicht gebraucht. Du hast auch nicht gebraucht, tschüss. Deshalb kam er auch nicht mehr wieder hoch, jetzt merke ich es erst. Der kam nicht wieder hoch, weil er nicht mehr existierte, in den Abgrund gestürzt. So war das, okay. Was wird dieses Level noch zu bieten haben? Außerdem habt ihr eigentlich das süße Icon gesehen, ganz am Anfang, von diesem Level. Aua. Das sah aus wie eine süße Katze oder so. Vielleicht ist die Person ja nett. Können wir der Person ja helfen? Weiß es nicht. Hier sind Stacheln. Okay, gut, die können wir nicht nehmen. Dann lassen wir es einfach. Kann ich den killen? Wenn ich näher rankommen würde. Leider hatte Rick einen sehr langen Aufbaustart, wenn er sich bewegen möchte. Also er braucht länger, bis er endlich sich bewegen kann. Verdammt, hört mal auf hier. Ist ja total nervig. Boah. Nee. Komm. <lacht> Zweiter Game of Incoming. Das ist schade. Ich wollte das ganze jetzt eigentlich ohne Game Over machen, aber. Naja. Ein zweiter Game Over wäre jetzt aber wirklich unnötig, Spiel. Also, come on. Also, come on, das wäre jetzt schon unnötig. Was zum. Wie soll ich denn da drankommen? Mit so einer langsamen Ability. Wow. Danke, Spiel. Vielen Dank, dass ich mir nochmal die Nase reiben muss. Und den nehme ich jetzt mit. Dafür gebe ich ja bei Rick leider weg. Na gut, mit Immissibility sowieso nicht so gut, nur lustig. Dieser Schneemann. Du, du, du, du, du, du. Bonk. Und Bonk. Fun Fact: Da habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass es ein Japan-exklusives Kirby SNES-Spiel gab. Oder eher gesagt, Famicom, weil Japan-exklusiv. Super Famicom-Spiel gab von Kirby. Oh, hi. Ähm, wo es den gleichen Artstyle gab wie hier. Nur... Ja, das Gameplay war glaube ich so ein puzzle Und äh, Ich glaube das kam nie zu uns nach... Europa, sage ich jetzt mal, oder allgemein außerhalb nach Japan. Weil das Spiel gegen Ende der SNES rauskam, oder von Famicom. Und man sich dachte, ja nee, jetzt noch ein Spiel, für die Konsole rauszubringen, lohnt sich nicht. N64 ist ja schon vor der Tür. Das ist zumindest das, was ich weiß. Das hab ich auch erst letztens erfahren und ich dachte, ich erzähl's euch mal, weil ich das ziemlich interessant finde. Dass es ein weiteres Kirby-Spiel gab in diesem Arztteil, auch wenn es halt so ein japan-exklusives Random-Game ist. Finde ich trotzdem very interesting und boah, das ist ja eine coole Ability mit ihm. Das ist so ein Blitz einfach. Boah, knapp. Hab auch noch nicht gesehen. Was dafür bist du, bitte? Na ja, da wir leider nicht. Was soll's. Äh... Cool. Cooler Raum. Wo ich einfach... Dreimal getroffen werde, wo ich nichts machen kann. Weil ich nicht schnell genug war. Oder irgendwie sowas. Ei, Müll! Oh nein, Kirby! Das ist wieder der Fake, Kirby! Okay, was macht der? Er zeigt uns was, oder? Ich glaube, dieser Fake Kirby wird uns immer was zeigen. Der greift uns nicht an. Ich meine, guck ihn der Hand, ob der uns angreift. Das ist so süß. Er sieht, glaube ich, aber auch nur so aus wie Kirby. Ich glaube, dass, dass es nicht wirklich Kirby sein soll. Okay, mehr macht er nicht. Ich dachte, er macht doch irgendwas. Tut aber nicht. Nein, nein. Und warum seid ihr beide wieder hier? Das ist so traurig. Behalt den Blitz. Der ist ziemlich cool, yeah! Oh! Oder ich nehm die Feuerbillet Nee die tue ich nicht! Ne, die tue ich nicht! Blitz ist cooler, als dieser Dash nach unten. Obwohl er hier vielleicht nützlicher wäre... Was zum Teufel? Mario Bros. Feuerballen... Balken. Oh Gott. Nur ohne Feuer. Die seid nicht echt. Das natürlich blöd. Aber die Bödelte kann ich leider nicht benutzen Du bist echt? Hä? Wieso kann ich noch voll nicht einsaugen? Den anderen könnte ich auch schon von meinen weg einsaugen. Komisch. Ah, langsam. Und sputig. Ein bisschen die Tür säubern, damit wir durch können. Oh, oh, so einen Raum haben wir schon mal gesehen. Manchmal, nicht immer, aber in diesem Raum alle werden ja, lebendig. Aber das ist tatsächlich ziemlich einfach. Aber man kann sich gut drauf vorbereiten. Hm. Torpedohaie haben wir hier. Ich habe ein bisschen was geklaut von deren Schatz. Ein bisschen. Oh, oh damn. Scheint so, als werde ich wohl noch einen zweiten Game Over ertragen müssen. Aber bitte nicht in diesem Level. Bitte nicht. Generell nicht. Am besten. Aua. Was seid ihr denn für Viecher? Ich kann nichts mit denen anfangen. Wortwörtlich. Na gut. Einfach ignorieren. Die verstecken sich in der Wand. Stellt euch vor, ihr habt äh, eine neue Tapete und dann... Äh, wollt ihr sie auswechseln? Mit eurer jetzigen und dann seht ihr einfach, äh, diese komischen Typen, die einfach in einer Wand leben, hinter der Tapete. Da will ich auf jeden Fall Angst bekommen. King Dedede weiß vielleicht davon gar nichts. Ich weiß es nicht. Stimmt, was ist eigentlich mit ihm? Eigentlich ist er ja gar nicht wirklich böse. Und hier ist die Katze. Oh, oh das ist wie Nago eine Katze. Hä, aber Nago gab es doch gar nicht in dem Level. Huh. Oder habe ich den verpasst, weil er irgendwo geheim versteckt? Das muss ich noch mal nachschauen. Das ist ja sehr kurios. Und danke, Spiel für das one Das habe ich nötig. <lacht> genau. Es gibt wirklich keinen Nago in dem Level. Deshalb geht einfach in irgendein Level, zum Beispiel das allererste Level des Spiels, zurück. Holt euch dann aus dem jeweiligen Level Nago und geht dann wieder zurück in das neue Level. Ihr müsst dafür übrigens nicht das Level zu Ende spielen, habe ich gerade herausgefunden. Ihr könnt einfach auf Exit gehen und dann wieder zurück in das Level gehen. Ja, das Ganze jetzt nochmal. Das können wir nochmal mit ihm machen. Let's go! das ist eigentlich ziemlich einfach mit Nago und seiner Pixabilität. Das einzige, was nicht so gut funktioniert hat, hat er, war der Kanonenraum. Aber ansonsten alles gechillt. Und hey, seine Freundin ist glücklich. Yay. Woo. Yippie. Er guckt sie an. Sie guckt ihn an. Wir sind alle glücklich. Wunderbar. Aber wir haben genug Zeit vertrudelt. Ja, nicht äh, busy war, was damit zu schaffen und ein paar one zu ergattern ich meine, warum nicht? Haben wir leider so viel Zeit verloren, wir müssen weitermachen! Und hier sehen wir ein äh, hübsches, junges Mädchen. Eine Engelin, könnte man sagen. Mal gucken, was so eine Engelin hier an diesem Ort macht. Vielleicht sollten wir ihr helfen und was ist das für eine Musik? geht ja total ab oder was? Also, was ein nerviges. Level hier bisher. Okay, kann man sich dann Gefährten aussuchen. Ich bleibe einfach bei Nago. Ich mag Nago. Das ist ganz cool. Ja, One-Up war die richtige Entscheidung. Einfach immer bitte, immer die goldene bitte. Es ist immer die Mitte, Leute. Hätten wir nochmal Chuchu nehmen können. Aber ich glaube von allen mag ich Nago. Aua. Am meisten tatsächlich. Achso, die Tür die ist unecht. Aha. Ah, ist nicht alle echt Okay, die hier ist echt... Echt gefährlich! Ähm. Ja, ich wollte natürlich die Elektrobilität. Das war ja äh, gewollt. So, aufladen und durch hier. Wir haben eine Regenbogenfeder. Können wir mit Ruhe holen? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen Boss Rush! Oder zumindest einen Mini-Boss Rush, weil die ganzen Mini-Börse, die wir in jeder Welt... Aua! Verdammt, lass mich doch mal ausreden! Die ganzen Mini-Börse, die wir in jeder Welt gesehen haben, wollen anscheinend nochmal einen Auftritt bekommen. Und meine Güte, wenn du unbedingt meine elektro haben willst, dann nimm sie dir! Oh oh, hat nicht funktioniert. Dann nimm sie dir! Idiot. Bam, bam, bam. Ich habe aggro? Die Katze macht äh, Gewalt hier. Krach. Oh, wir müssen sehr viele Federn scheinbar sammeln. Immer die neueste Ability nehmen, würde ich sagen. Ist eine gute Taktik. Wenn wir auch uns alles zu bekommen. Bam, bam. Und was macht der nochmal? Nicht killen. Das macht er. Ja. Was soll ich sagen? Ganz ehrlich, mit. Na, ja, komm. Egal. Bossfarsch ist sowieso interessanter. Ohne Ability, also von da muss mir nur irgendwas droppen. In meine Richtung am besten. Danke. Nochmal? Da da kannst du noch was treten oder so. Oder uh, was macht denn jetzt? Macht den Beyblade? Das ist wie eine Pyramide auf einmal. <lacht> ah, ich warte drauf, bis er mir etwas hinschiebt. Man will er nicht. Was macht er denn hier? Hier kann ich ihn aber nicht angreifen, oder? Ich wüsste jetzt nicht wie. Ich denke aber auch nicht. Ich hoffe mal auch nicht. Sonst habe ich den ganzen Tag was falsch gemacht. Und warum... Ah, jetzt greift er mich an. Ach so, wahrscheinlich muss ich an der Wand stehen, damit er mich angreift, oder? Und ich kann den Raum, glaube ich, auch skippen. Die Tür ist da einfach da. Vielleicht geht das sogar. Oder der Türrahmen ist nur da und die Tür selber nicht. Das kann auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Dankeschön! Mach nochmal. Mach nochmal, ich hab's nicht gesehen. Okay, dann muss ich wohl hier drüber. Oh. Bam! Einen will er noch. Das ist ein echt nerviger Gegner. Der Steinklotz, der ist doch okay. aber Ähm. Ja, der ist einfach der Steinklotz, nur... Nerviger. Verdammt. Ah nein! Da muss ich hin! Ich brauch das! Und dich brauche ich auch. Er lebt noch. Ernsthaft? Nein, tut er nicht. Er ist in meinem Magen. Ich habe seinen Fallschirm. Ja, den brauchen wir für die nächste Feder. Er geht immer noch ein bisschen was Heilung. Das finde ich auch nett. Okay. Der Snowman. Den wissen wir jetzt mittlerweile, wie der geht. Immer Dashen lassen. Und danach können wir ihn erst angreifen. Aber um die Sache zu beschleunigen, habe ich hier was zum Angreifen. Er muss mich nur andashen. Tut er aber nicht. Ach nee, das, war da, das ist ein anderer Snowman. Der muss einfach nur so. Oder? Nee. Hä? Nee. Hat nur gerade aus irgendeinem Grund trotzdem funktioniert. Alles klar. Oder vielleicht immer, wenn er seinen Kopf nach drüben schwenkt? Vielleicht immer dann? Ach, keine Ahnung. Was soll's? Wen Den haben wir durch. Leider ein bisschen zu viel Leben hat er mir genommen, aber muss ich, muss ich ja wissen, wie ich hier kämpfe, wie ich hier spiele. Okay, ich äh, nehme mal die Ability, wenn die mir hier auf dem Serviertablett gepackt wird. Was ist denn das hier? Immer wieder die Feder nehmen. Hm. Und der nächste Boss der Besen. Den können wir auch einfach zuspammen, glaube ich. Oh! Auf mich zu fegen! Aua. Aua. Ich hab meine gerne Ability wieder. Danke. Ey, meine Ability. Verdammt. Aber das ist nicht schwer. Ich stelle mich nur ganz extrem schlecht an. Aber mein Kumpel kann das ja für mich tun. Na? Nein? Nein, kann er nicht. Kann er wohl nicht. Komm, fuß nochmal. Bam. Hab ich dich. Gott, der Kampf hätte viel besser ausgehen können. Naja, was soll's. Ich lebe ja noch. Und krieg noch mal ein bisschen Verteilung. Ich habe ja noch die Hälfte Ich Haben noch drei One-Ups. Das sollte reichen, oder? Du brennst ein bisschen, Kumpel. Dann müsste ich mal auspusten, oder? Was meinst du? Ach so. oh. Not good. Nein, das kann doch nicht da sein. Aber okay, der ist der ist straightforward. Der ist. Äh, easy. Würde ich gerne sagen, wenn ich mich nicht ständig treffen lassen würde. Ich werde mindestens einmal down gehen, oder? Oh Gott. Was soll's? Das ist meine Ausrede jetzt, meine neue. Was soll's? Bumm. Guck mal her. Ja. Schon ziemlich heiß, Brudi. Kann ich gut gebrauchen. Für die nächste Fehler. Wie viele Fehler brauchen wir bitte? Was hatten diese Engel da mit vor? Oder dieser Engel? Oh, das war der. Ich weiß, wie der ging. Der dasht. Alle, gefühlt die meisten Böse dashen. Und dann gegen ihn hauen. Während er keine Stacheln mehr hat. Hüff. Zack. Und zack! Double Nice! Das war episch. Zack. Einmal muss ich ihn noch treffen. Und er muss mich noch zweimal treffen. Was er sehr gut hinbekommen könnte. Und wahrscheinlich auch tut. Yes, ich hab ihn. Und ich lebe noch. Gegen die Peaks Ability. Die Eagle Ability mit Kirby. Und das waren alle Bässe. Und das Geräusch sagt mir, dass wir alles richtig gemacht haben. Und somit. Von diesem Engel das letzte ding bekommen dann nehmen wir das mal mit und somit sollten wir jetzt alles haben mal vollkommen aufheilen damit wir dann in der nächsten folge King die eine reinhauen können ich meine was soll denn das guck ihn dir an er ist auch genervt genauso wie ich hast kein like da gelassen Tut das schnell das video ist gleich vorbei